Ich hatte in den letzten Wochen und Monaten Gelegenheit, an der digitalen Hochschullehre konzeptuell äh, mitzuarbeiten, äh, an unserer Fakultät und Universität. Und dadurch, dass ich, oder aus dem Grund, weil ich ähm, seit einigen Jahren mich mit digitalen Formaten in der Hochschullehre auseinandersetze, bringe ich ein wenig Erfahrung mit, um die Beobachtungen, die ich machen konnte, jetzt ein wenig zu kategorisieren und gleichzeitig vielleicht Empfehlungen und Wünsche auszusprechen, wie wir mit einem möglicherweise in Teilen digitalen Wintersemester umgehen können, sodass es für Lehrende und Studierende und die Universitäten ein Gewinn ist. Ähm, ich möchte Sie einladen, dass Sie unter dem Hashtag GSWTUD ähm, mir Fragen stellen. Äh, ich bin auf Twitter präsent, egal wann der Vortrag ausgestrahlt wird. Und wir können gern auf Twitter unter diesem Hashtag diskutieren. Zu diesen sieben Beobachtungen und zu diesen sieben Punkten, das würde mich sehr freuen. Zunächst, Präsenzveranstaltungen werden in digitalen Räumen häufig lediglich nachgeahmt. Das klingt erst einmal naheliegend und zeigt aber gleichzeitig auf ein äh, Problem, dass man jetzt in den letzten Wochen beobachten konnte, nämlich einen Motivationsabfall bei Lehrenden und Studierenden ähm, im Hinblick auf digitale Lehrformate. Der Punkt ist, dass man davon ausgeht, dass die Lehrveranstaltungen in Präsenz und im digitalen Raum eigentlich gleich sind. Und dass man nach einem Format sucht, um dieses eigentlich Gleiche, was man immer will, einfach in einem anderen Raum Stattfinden zu lassen. Aber mitnichten ist es so, dass die digitale Lehre ähm, sich mit Präsenzveranstaltungen vergleichen ließe und Synchronität, also das heißt, das stete Nachahmen von Seminarumgebungen, beispielsweise im Raum und die Seminardiskussion, ähm, sich im digitalen Raum in der Art und Weise nicht umsetzen lässt. Hier gilt es umzulernen, in Blended Learning Formaten zu arbeiten, zum Beispiel im Flipped Classroom, ähm, Wissensvermittlungen vorzuschalten, in asynchrone Formate und dann sich in den synchronen Formaten auszutauschen und vor allen Dingen menschliche Beziehungen äh, aufrechtzuerhalten und die Kontaktfunktion von Kommunikation großzuschreiben. Also wäre äh, zu wünschen, dass sehr viel stärker als bisher ähm, Digitale Lehre nicht bedeutet, wirf bitte ein Videokonferenzprogramm an und diskutiere dann oder tue so, als ob du in einem realen Raum co-präsent wärst, sondern versuche diese synchronen Formate gezielt einzusetzen für den Austausch und für die Diskussion und diesen Austausch und diese Diskussion strukturiert vorzubereiten durch asynchrone Formate. Ob uns das gelingt, wird man sehen, wenn wir möglicherweise Teile der Lehrveranstaltung im Wintersemester wieder digital anbieten werden müssen. Das wissen wir jetzt im Moment noch nicht. Nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, dass das zu einem Umdenken führt und dass man nicht immer davon ausgeht, dass es einfach nur das Gleiche sei, nur in einem anderen Medium. Das Zweite, die Hoffnung wird äh, auf eingleisige Lösungen, stirbt zuletzt, Klammer auf, sie stirbt, Klammer zu. Das, was man beobachten kann, ist äh, im Moment, dass viele Lehrende und Studierende die Hoffnung haben, ein alles für sie lösendes Tool ähm, zu finden, mit dem man alle beliebigen äh, äh, Herausforderungen der digitalen Hochschullehre mit einem Schlag bewältigen kann. Und das ist auch die Anforderung, die sich äh, die viele stellen. Ähm, allerdings ist niemand bereit dafür, Geld zu zahlen also das heißt das ganze soll noch ähm, offen zugänglich und kostenlos meist sein ähm, meine überzeugung ist dass man damit weder einen blumentopf gewinnt noch dass man damit die lage realistisch einschätzt sondern dass die herausforderung ist dass mir für jedes setting wenigstens zwei oder drei tools zur verfügung hat die man dann auch konsequenterweise einsetzen kann und auch bedienen können muss das heißt allerdings, dass wir sowohl die Lehrenden als auch die Studierenden dazu ermächtigen müssen, mit diesen Tools zuverlässig arbeiten zu können. Und wir müssen für uns entscheiden, ob wir dieses Anlernen in digitale Praktiken zum Gegenstand akademischer Ausbildung machen wollen. Das liegt insofern nahe, als wir zum Beispiel auch Lernstudierende ausbilden, die das später auch in Schulen und ähm, äh, Schulen umsetzen müssen, und zwar von der Grundschule über die Oberschule bis ins Gymnasium in die Berufsschule. Und wenn wir jetzt auf die aktuelle Diskussion um die Digitalisierung in den Schulen schauen, haben wir hier als Universitäten in den nächsten Jahren eine Bringepflicht, meiner Meinung nach, Studierende auf digitale Arbeitsumgebungen vorzubereiten. Also Setzen Sie auf mehrere Tools, nicht nur auf eines, für die Bewältigung einer Aufgabe. Interessanterweise findet eine Diskussion über die Inhalte des Curriculums nur selten statt. Ähm, denn das geht mit den ersten beiden ähm, Beobachtungen zusammen. Man transformiert einfach, also man verschiebt einfach die Präsenzlehre in äh, den digitalen Raum, also in eine Videokonferenzsoftware. Dann setzt man 14 Termine an und äh, reißt eine Vorlesung äh, herunter, so wie man das normalerweise gewohnt ist. Spricht vielleicht, wenn es äh, dumm läuft, noch 90 Minuten und hofft, dass das Publikum ähm, dabei bleibt. Das ist leider selten der Fall und mit der Einkürzung von zum Beispiel asynchronen Präsentationsformaten auf 20 Minuten oder zweimal 20 Minuten auf 40 Minuten muss notwendigerweise über den Inhalt einer Veranstaltung nachgedacht werden. Das heißt, hier dampft das vermittelbare Wissen sehr viel stärker zusammen als in einem Präsenz, in einer Präsenzveranstaltung. Und gleichzeitig haben diejenigen aber, wenn man zum Beispiel Aufzeichnungen davon anfertigt, die Möglichkeit, ähm, dieses Wissen mehrfach, ja, ähm, oder diese Wissensvermittlung mehrfach durchlaufen zu lassen, sodass man dann in Präsenz oder in Co-Präsenz, im synchronen Formaten, im digitalen Raum, miteinander dieses äh, vermittelte Wissen zum Beispiel an Beispielen diskutieren kann und Probeanalysen durchführt. Das ändert aber den Charakter von äh, akademischer Lehre im digitalen Raum massiv. Die Frage ist, ob wir bereit sind, dazu ähm, mit diesen Veränderungen mitzugehen und bereit sind, über die Inhalte unseres Curriculums nachzudenken und nicht das Curriculum zu entschlacken und über so was, etwas zu sprechen, wie ähm, Wissen, das man nicht mehr alltagstauglich und praxisrelevant einsetzen kann, sondern ob wir andere Formen und andere Inhalte finden, an denen wir über unsere Gegenstände, und das ist die Produktion von vorläufigem Wissen. Also das ist, ist das Hauptgeschäft der Universität. Also wir produzieren Wissen, das vorläufigen Charakters ist und wir brauchen den Diskurs und den Austausch, um über dieses vorläufige Wissen diskutieren zu können. Also ob wir andere Beispiele, Exempel und Anwendungsfelder finden, in denen wir exemplarisch die Vorläufigkeit des, des von uns geschaffenen Wissens ausstellen können. Denn das ist eigentlich das Anliegen des akademischen Curriculums. Nächster Punkt Jetzt wird es technischer. Messenger-Gruppen werden zu selten als virtuelle Marktplätze verstanden und eingesetzt. Akademische Lehre, insbesondere Vorlesungen, leben immer noch davon, dass wir eine unidirektionale Kommunikationsrichtung haben. Das heißt, einer spricht zu vielen und man sehr, sehr selten Rückkopplungsmechanismen einbaut. Das ändert sich in den letzten Jahren, aber es könnte dennoch noch etwas verstärkt werden und eine stärkere Sensibilität dafür da sein, dass wir uns an Hochschulen in dialogischen äh, Formaten bewegen, in denen wir uns miteinander ähm, auseinandersetzen über einen spezifischen Gegenstand, der zur Schaffung vorläufigen Wissens äh, dienen soll. Messenger-Gruppen als virtuelle Marktplätze hätten, haben den Vorteil, dass man immer ein Medium hat, ein technisches Übertragungsmedium, das sowohl asynchron als auch synchron gebraucht werden kann und indem man nicht nur Fragen stellen, sondern auch Fragen entwickeln und diskutieren kann. Und hierfür stellen ähm, die Universitäten, das mag von Ort zu Ort äh, unterschiedlich sein, unterschiedliche Tools zur Verfügung, die aus meiner Sicht und meiner Beobachtung heraus noch viel zu selten dafür eingesetzt werden, um ähm, offene Diskussionen zu führen, die zielorientiert zum Beispiel ähm, die Präsenzveranstaltungen begleiten können. Man hat immer noch viel zu stark und viel zu ähm, äh, stabil und festgezurrt äh, den Seminarplan im Kopf. Und baut dann zum Beispiel in Web-CMS-Lösungen oder in Moodle oder anderen Diensten wie Opal, das wir in der Dresden einsetzen, feste Kursbausteine, die dann relativ wenig Flexibilität zulassen und vor allen Dingen die Reaktion ähm, und die spontane Entwicklung eines Seminargegenstandes eher behindern, als dass sie es fördern. Also setzen Sie oder setzt mehr Messenger ein, um miteinander zu kommunizieren und das in asynchronen und synchronen Umgebungen. Das Einarbeiten in neue Techniken zur Produktion digitaler Präsentationsformen wird zu so selten als Lernziel definiert. Das merken wir dieser Tage und Wochen ganz besonders stark, hängt vielleicht auch zu Teilen davon ab, dass diejenigen, die im Moment im digitalen Raum unterrichten, sich selbst nicht immer so sicher sind, wie sie mit bestimmten Tools umgehen und wie sie mit bestimmten Präsentationsformen und auch im Hinblick darauf, wie sie mit bestimmten rechtlichen Fragen umgehen sollen. Also Stichwort Urheberrecht, äh, Creative Commons Lizenz, Open Educational Resources. Und es wäre zu wünschen, dass wir diese Zeit nutzen, um die Einarbeitung in Arbeits- und Präsentationstechniken ähm, zum Lernziel auch in den philologischen Studiengängen zu definieren. Also nicht nur das wissenschaftliche Arbeiten zu erweitern, sondern ähm, die Techniken auch in seminaristischen Kontexten oder auch in Vorlesungen ähm, zu realisieren. Denkbar sind hier Podcasts, die man produziert oder Blogbeiträge oder ähnliches. Also, das würde ich mir für das Wintersemester wünschen, die neuen Techniken und das Einarbeiten in neue Techniken zur Produktion von digitalen Präsentationsformen als Lernziel zu definieren. Für mich absolut überraschend, aber eine der Beobachtungen in den letzten Wochen, Audioformate werden in ihrer Relevanz drastisch unterschätzt. Wenn ich mir anschaue, welche Videos auf meinem Kanal in letzter Zeit besonders prominent besucht worden sind, sind es vor allen Dingen die Videos zu Videokonferenztools Video und zum Videoschnitt, also zum Vidcasting und Hosting von Videos. Und die Audioformate werden dabei im Moment sträflich vernachlässigt. Also man ahmt jetzt faktisch nochmal die Entwicklung in den sozialen Netzwerken nach in dem erst YouTube groß wurde und dann die Podcasts, also die erst äh, über RSS-Feeds verteilt worden sind und die mittlerweile bei iTunes, Spotify uh, und via Pocket Cast, das an iTunes gebunden ist, um, sich sehr, sehr, sehr große Beliebtheit erfreuen. Audioformate lassen sich sehr einfach produzieren und sie sind vor allen Dingen begleitend, zum Beispiel zu Präsentationen, wunderbar einbettbar in HTML5-Umgebungen oder zum Beispiel auch in Messenger-Gruppen oder auch ähm, auf Websites und Blogs. Und sie sind in der Produktion sehr viel niederschwelliger als Videos, für die man doch etwas mehr Equipment braucht und vor allen Dingen auch Know-how, um diese Videos zu schneiden. Und Sie verbreiten sich sehr viel schneller als Videos. Das heißt, wenn man ähm, Audioformate ähm, sehr viel stärker in der Lehre, in der digitalen Lehre berücksichtigen würde, als asynchrone Formate, dann wäre, denke ich, sehr, sehr vielen geholfen. Und ich würde mir das wünschen, für das nächste Semester, Nutzt, nutzen Sie mehr Audioformate und produzieren Sie vielleicht eigene Podcasts. Schlussendlich, und das ist eine ziemlich, äh, äh, eine ziemlich frustrierende Beobachtung aus meiner Sicht, nämlich, dass technologieskeptische Debatten im Moment verhindern, dass wir den Kern universitärer Forschung und Lehre herausarbeiten können. Nämlich die Vorläufigkeit von Wissen auszustellen. Das Ganze greift ein wenig weiter als das, was ich bisher ähm, Ihnen vorgestellt habe und zur Diskussion gestellt habe, nämlich... Dass ich davon ausgehe, dass wir mit den sehr, teilweise sehr laut und deutlich artikulierten Sorgen, dass wir ähm, die Präsenzlehre zurückdrängen im universitären Kontext, wovon überhaupt keine Rede sein kann, ähm, dass, wir diese, ähm, dass, als Schild, dass das als Schild vor sich gehalten wird, um technologieskepsis zu verbergen und zu verstecken. Noch viel deutlicher wird es im Kontext der Produktion von Open Educational Resources, also das heißt der freien Verfügbarmachung von Lernmaterial, das Lehrende an einer Universität einsetzen. Und hier sind die Vorbehalte gegen Open Educational Resources doch deutlich zu spüren und nicht nur an einer Universität, sondern hier braucht es glaube ich eine Gesamt, also ein Bekenntnis der, der gesamten akademischen Community, zu Open Educational Resources, um zum Beispiel sich das Recht herauszunehmen, Wissen auszustellen, das in seiner Qualität vorläufig ist. Denn wenn ich präsentiere, wenn ich Videos einspreche, wenn ich meine Überlegungen revidiere, wenn ich in, Lehr in, der Lehr in Lehrveranstaltungen ein Beispiel vorführe, bei dem ich im zweiten Durchlauf merke, dass es nicht ideal ist für die Präsentation, dann ähm, kann ich und sollte ich das ausstellen, zeigen und vor allen Dingen äh, präsentieren und gleichzeitig damit äh, illustrieren, dass das, was ich als Wissenschaftler oder als Wissenschaftlerin produziere, vorläufigen Charakters ist. Also das heißt nicht abgeschlossen und immer nur ein Ergebnis gegenwärtig aktueller Diskussion im Diskurs, also im akademischen Austausch. Dafür können Open Educational Resources sehr, sehr sinnvoll sein. Und der Nebeneffekt wäre, dass ich damit ein ähm, sehr wichtiges Charakteristikum akademischer Lehre und Forschung sichtbar mache und ausstelle. Und meine Sorge ist, dass wir durch Technologieskepsis gegenüber der digitalen Hochschullehre ähm, genau diese Möglichkeit verpassen und verschlafen. Und das wäre im Gegenwärtigen Kontext, Stichwort Trosten ähm, versus Bild, also versus Reichelt. Ähm, sehr, sehr schade, denn daran sieht man, wie man mit einer ähm, wie im Moment der universitäre Kontext ähm, um seinen Markenkern das Vorläuf, die Vorläufigkeit von Wissen kämpfen muss in der Öffentlichkeit. Und es nicht so ist, dass ähm, von allen nur bejubelt wird, was aus der akademischen Forschung in die Öffentlichkeit dringt. Das allerdings ist unsere Aufgabe, daran zu arbeiten, das zu zeigen und auszustellen und nach und nach daran zu arbeiten, dass wir in der Öffentlichkeit hier eine ähm, das, den, den Kern von universitärer Forschung und Lehre wieder sehr viel sichtbarer machen. Ja, ich bin gespannt auf Ihre Diskussion, Ihre Fragen, freue mich, ähm, wenn Sie mir Fragen stellen und mit mir gemeinsam diskutieren. Auf Twitter, wie gesagt, unter dem Hashtag ähm, GSWTUD und wünsche Ihnen noch ähm, viel Freude mit den äh, Inhalten, die wir Ihnen zur Verfügung stellen äh, aus dem Bereich der Geisteswissenschaften an der Technischen Universität Dresden. Außerdem äh, hoffe ich natürlich, dass wir uns möglicherweise im nächsten Jahr auf dem, äh, in der langen Nacht der Wissenschaften wiedersehen äh, mit einem äh, echten Vortrag in Präsenz und freue mich aber erstmal, dass wir diese Gelegenheit des Digitaltages auf diese Art und Weise nutzen können, um äh, Fragen an Sie zu stellen, mit Ihnen gemeinsam ins Gespräch zu kommen und zu diskutieren. Ja. Also bis dahin, ich bin gespannt auf Ihre Fragen, freue mich auf das Gespräch äh, und bin Ihr Alexander Lasch.